Ja, viele wissen ja, dass meine Lieblingskarte der schwarze Rosendrachen ist. Umso passender kann ich aus dem neuen Set Lightning Overdrive euch Karten vorstellen, die unter anderem eben mit dieser Karte zu tun haben. Und anstatt hier weiter zu reden, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Fangen wir mit dem neuen Synchro-Monster an. Und ja, es gibt einen neuen Rosendrachen als Synchro und er sieht wie folgt aus und zwar so. Nices Artwork auf jeden Fall. Und ich weiß auf jeden Fall, welche Karte ich aus dem Set haben will. Dieter. Doch was kann diese Karte eigentlich? Falls diese Karte als Synchrobeschwörung beschworen wird, du kannst alle Karten von den Friedhöfen verbannen. Dann, falls diese Karte mit einem schwarzen Rosendrachen oder einem Pflanzensynchromonster als Material als Synchrobeschwörung beschworen wurde, kannst du alle anderen Karten auf dem Spielfeld zerstören. Also nicht nur, dass diese Karte alle Karten von friede verbannen kann. Nein, sie hat ebenfalls noch den Effekt von schwarzen Rosendrachen, dass sie eben alles auf dem Spielfeld zerstören kann. Jedoch bei dieser Karte außer sich selbst. Was sich sehr gut lohnt, denn dann kann diese Karte direkt angreifen. Was bei 3200 ATK sich schon sehr lohnt. Aber es geht noch weiter. Wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der eine oder mehrere Karten zerstören würde. Quick effekt das heißt, dies geht auch im gegnerischen Spielzug. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, annulliere die Aktivierung, dann kannst du einen Schwarzen Rosendrachen als Spezialbeschwörung von deinem Extra Deck oder Friedhof beschwören. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass diese Beschwörung als Spezialbeschwörung behandelt wird und eben nicht als Synchrobeschwörung. Das bedeutet einfach kurz gefasst, dass der Schwarze Rosendrachen eben nicht seinen Zerstörungseffekt aktivieren kann. Auf jeden Fall kann man zusammenfassend sagen, Sagen, dass es eine sehr gelungene Karte ist, die es in sich hat, und ich will sie auf jeden Fall haben. Doch kommen wir auch zur nächsten Karte. Bei der nächsten Karte handelt es sich um den Kastanien-Rosendrachen. Und ja, was kann diese Karte eigentlich? Zunächst einmal ist es ein drachen Drachenempfängermonster, was schon mal ziemlich nice ist. Zusätzlich hat sie folgenden Effekt. Falls diese Karte als Normal oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst deine Hand eine Karte, die ausdrücklich schwarzer Rosendrachen in ihren Text erwähnt, von deinem Deck hinzufügen, außer sie selbst. Das ist schon mal ein sehr guter Effekt. Searchen ist immer gut und das Besondere ist eben, dass der Effekt nicht nur bei der Normalbeschwörung aktiviert wird, nein auch bei der Spezialbeschwörung. Und ich meine, es ist ein Drachenempfänger, das heißt, es gibt genug Wege, sie zu Spezial zu beschwören, allein durch LP oder eben zum Beispiel den roten Rosendrachen. Aber sie hat auch noch einen Friedhofseffekt. Solange sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, falls ein oder mehr offene Rosendrachenmonster oder Pflanzensynchromonster, die du kontrollierst durch Kampf oder einen Karteneffekt eines Gegners zerstört werden, du kannst diese Karte deiner Hand hinzufügen. Du kannst jeden Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, also das heißt einfach, wir können sie noch recyceln. Das heißt, falls etwas zerstört wird, eben ein Rosendrachenmonster oder eben ein Pflanzensynchronmonster, können wir sie zurück auf die Hand nehmen und dann wieder beschwören und eben auch wieder was suchen. Ziemlich guter Effekt und ziemlich praktisch. Bei der dritten Karte handelt es sich um die rötliche Rosenhexe und ich muss sagen erstmal Pflanzenempfänger Stufe 1. Ist schon mal ziemlich nice und auch 1700 Verteidigungspunkte, was ganz schön viel ist. Aber der Effekt ist wichtig und den schauen wir uns jetzt natürlich an. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, füge deiner Hand eine Hexe der Schwarzen Rose von deinem Deck hinzu und falls du dies tust, nimm ein Pflanzenmonster Stufe 3 oder Niedriger von deinem Deck und lege es auf dein Deck. Dann sofort, nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, kannst du eine Hexe der Schwarzen Rose als Normalbeschwörung von deiner Hand beschwören. Ja, das ist erstmal ziemlich viel Text, doch was bedeutet das Ganze? Ja, zunächst einmal, wir können einfach Hexe der Schwarzen Rose suchen und nicht nur das, nein, wir dürfen sie auch direkt beschwören, was schon mal ziemlich gut ist. Doch diese Karte kann noch etwas, denn sie legt uns ein Pflanzenmonster aufs Deck, was sehr wichtig ist, denn bei den Effekt Hexe der Schwarzen Rose müssen wir hier eine Karte ziehen und am besten ein Monster, was wir damit automatisch tun und so eben die Karte Hexe der Schwarzen Rose umso besser nutzen können. Doch das war noch nicht alles, denn auch diese Karte hat einen Friedos-Effekt. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Lege einer deiner schwarzen Rosendrachen oder rötlicher Rosendrache, der verbannt ist oder in deinem Friedhof fliegt, ins Extra-Deck zurück Du kannst jeden Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Und ja, dieser Effekt ist auch ziemlich nützlich, denn so können wir einfach unsere Synchro-Monsters wieder recyceln und sie zurück ins Extra-Deck packen, um sie eben wieder beschwören zu können. So müssen wir nicht irgendwie drei Kopien dieser Karten spielen, sondern können sie eben recyceln, wenn wir eben weniger als drei Kopien spielen. Kommen wir zur nächsten Karte und das ist eine ganz besondere Karte, denn es ist heute unsere einzige Zauberkarte. Doch was kann sie? Beschwöre ein Rosentrahmen-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinen Frieden, in verteidigungsposition ja schon mal ein sehr nützlicher effekt und sehr gut dass zum beispiel der kastanien rosendrache ebenfalls seinen effekt nutzen kann wenn er spezial beschworen wird wie zum beispiel durch diese karte eben aber diese karte kann noch mehr denn sie hat noch einen effekt und zwar falls diese gesetzte karte zerstört wird du kannst ein deiner schwarze rosendrachen oder ein monster das die karte ausdrücklich in ihren text erwähnt und der oder das verbannt ist oder sich in deinem friedhof befindet wählen beschwöre ihn und oder es als Spezialbeschwörung. Du kannst jeden Effekt von dieser Karte nur einmal pro Spielzug verwenden. Wichtig zu erwähnen ist auch hier, dass diese Karte spezialbeschwört und eben keine Synchrobeschwörung durchführt. Das bedeutet also, falls ihr den Schwarzen Rosendrachen beschwören möchtet mit dieser Karte, könnt ihr den ersten Effekt eben nicht nutzen von euren Drachen. Und wo wir gerade bei Synchrobeschwörungen sind, gucken wir uns auch gleich das neue Synchromonster an. Ja, hier ist es auch, und zwar Garten Rosenflora. Sie ist ein Level 5 Monster und ist sogar selbst Empfänger, was schon mal ziemlich nice ist und sie braucht einfach für die Beschwörung ein Empfängermonster plus ein oder mehrere Nicht-Empfängermonster. Das bedeutet auch sie ist ziemlich leicht zu beschwören und sie kann folgendes Du kannst eine Karte in deiner Spielfeldzone wählen, zerstöre sie, dann beschwöre eine Rosenspielmarke, Pflanze, Finsternis, Stufe 2, 800 ATK und auch 800 Verteidigungspunkte als Spezialbeschwung auf die Spielfeldseite ihres Besitzers in die Angriffsposition. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein Monster als Spezialbeschwörung von Extra Deck beschwören, außer synchro Wichtig zu erwähnen ist hier, dass du diesen Effekt nur einmal pro Spielzug nutzen kannst. Ja, ist eigentlich ein ziemlich praktischer Effekt, jedoch der zweite Effekt hat hat es ziemlich in sich. Und zwar folgender. Einmal pro Kette, während der Mainface deines Gegners, kannst du... Schnelleffekt. Sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, führe eine Synchrobeschwörung durch und verwende dafür diese Karte, die du kontrollierst. Das bedeutet also, mit dieser Karte können wir im gegnerischen Spielzug eine Synchrobeschwörung durchführen und zum Beispiel den schwarzen Rosendrachen rufen oder eben unser neues Synchromonster. Das Besondere hierbei ist eben, dass es sich jetzt hier wirklich um eine Synchrobeschwörung handelt. Das bedeutet also auch, die Effekte bei der Synchrobeschwörung triggern und so sind die Drachen natürlich noch mächtiger und unsere Synchromonster noch schneller. Stärker. Und da sind wir auch schon bei der letzten Karte angekommen. Und sie ist auch etwas ganz Besonderes, denn sie ist die zweite ihrer Art. Denn es handelt sich um ein Link-Monster, um genau zu sein, ein link 4 monster und zwar Pflanze. Davon gibt es insgesamt halt erst zwei Stück, sie und eben noch ein anderes. Man kann sie beschwören, indem man zwei oder mehrere Pflanzenmonster benutzt. Was natürlich sehr passend ist, da es ja ein Pflanzenmonster ist. Doch was kann die Karte eigentlich? Während der Main Phase Schnelleffekt. Das bedeutet, es geht auch im gegnerischen Spielzug. Du kannst ein Effektmonster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Du erhältst Schaden in Höhe seiner ATK und falls du Schaden erhalten hast, gib es auf die Hand zurück. Also, dieser Effekt ist eigentlich relativ tricky, aber auch relativ simpel. Denn ihr könnt einfach einen Monster des Gegners wählen und es quasi auf die Hand zurückgeben. Was sehr spielstark ist, denn so könnt ihr euren Gegner eben unterbrechen, seine Kombo zu machen, beziehungsweise vielleicht sogar komplett aufhalten. Aber auch diese Karte hat noch einen Friedhofseffekt und zwar folgenden. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst zwei oder mehr Link-Monster, deren kombinierte Linkanzahl genau 4 entspricht, von deinem Friedhof verbannen, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Wichtig jetzt, was noch kommt: Du kannst nur einen Effekt von ihnen pro Spiel zu verwenden und in dem Spielzug nur einmal. Das bedeutet also, dass ihr eben nur einen Effekt nutzen könnt. Also könnt ihr ihn entweder Spezialbeschwören vom Friedhof oder eben ein Monster zurück auf die Hand geben. Hier ist jedoch sehr praktisch, dass dieser Effekt auf die Hand geben ja auch im gegnerischen Spielzug geht. Das bedeutet, ihr könnt in eurem Zug den Effekt nutzen, um ihn eben wieder Spezial zu beschwören. Und im gegnerischen Spielzug nutzt ihr diese Karte eben, um ein Monster des Gegners zurück auf die Hand zu geben. Also eine ziemlich starke Karte, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Und ich finde auch die Linkpfeile ziemlich praktisch. Ich meine... Einfach zur Seite, zur Seite oben, unten. Ist sehr gut, denn so könnt ihr sie sowohl in der extra Monsterzone benutzen, als auch in der Main-Monster-Zone. Und sie eröffnet euch immer neue Link-Zonen. Und das waren auch schon alle Karten, die ich heute vorstellen wollte. Ich finde, es ein ziemlich gutes Support für Pflanzen, beziehungsweise eben für den schwarzen Rosendrachen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich nice und ich will auf jeden Fall das neue Synchro-Monster haben. Und falls ihr jetzt noch mehr neue Karten aus dem neuen Set Lightning Overdrive sehen wollt, Klickt einfach mal hier aufs Video, hier kommt ihr zu CK Phoenix, der ebenfalls eben neue Karten aus dem neuen Set vorstellt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.